Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch, es ist wieder einmal Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Jo, heute mit einer wunderbaren neuen Folge von einer, oder aus einer Geschichte, oder vielmehr, mit einer Geschichte aus dem Space Cats Universum. Und zwar der Geschichte Lasagna Prime. Ja, ihr habt richtig gehört, Lasagna Prime. Geschrieben wurde diese Geschichte im Juni 2017 von Eisenkessel und vorgetragen wird sie von Chrisa. Vielen Dank dafür! Danke! Yeah. Chrissa, lebe hoch! Äh, ja, äh, wo waren ja. wir stehen ja. geblieben? Bei äh, Total. Lasagne Prime heißt die Geschichte. Ja, genau, ja. Ja. ja. Es geht <lacht> natürlich um Lasagne. Ja. Und es geht um eine endlos lange Reise, um das Verirren und ja. Verfahren im Weltall, <lacht> um genau. Kitzerei. Oh ja, und und um Lieder mhm. und natürlich um Wunder und oh, äh, Wunde. um Glauben. Das stimmt. Und in diesem Fall sogar um eine Kuh oder mehrere Kühe. Oh. Yay! Ja, ja, bei einer der letzten Folgen haben wir über Kühe gesprochen. Ich glaube, bei der ersten Folge, die wir hatten. Oder bei der zweiten, die ich glaube, bei der zweiten war das Erfindung Religion. Ah, Hat genau. Über Kühe gesprochen, ja. Und äh, hier kommen dann tatsächlich Kühe drin vor. Ja, ja. Ja, ist, ob die wohl auch so heißen? Ne? Weiß ich nicht. Die haben keinen Namen bekommen. Die ja. waren jetzt nicht so wichtig, nur Randbemerkungen. Äh, Und es geht um sehr coole Kristalle. Mhm, mh. Ja. Und äh, vorgetragen wird diese Geschichte tatsächlich von Samti. Oh. Ja, ja, ja. Samti. So wie Minka, auch ohne Hoheitsnamen. Ja, auch ohne Hoheitsnamen, ja. Aber trotzdem genauso wichtig wie die Hoheitsgenamten. Ja, so ist das alles. Ja, ja. Und am Ende haben die Space Kids eben einen eigenen, eine eigene Lasagne Prime äh, gefunden. Ja, eine richtig tolle Lasagne Prime. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören. Wir oh. werden... Wie immer, nichts mehr danach sagen, wenn wir hier fertig sind. Und äh, ja, in diesem Sinne, macht's gut und tschüss. Möge die Kartoffel wachsen. Miau, bye. Viele Neue hier, was? Sehr gut. Dann können wir ja so tun, als würden wir beginnen. Also wir waren endlos lang in unserem Raumschiff der Fischräte unterwegs und hatten schon beinahe den Verstand verloren. Vielleicht haben das einige sogar. Sollte dem aber wirklich so sein, merkt man es nur ein ganz kleines bisschen. Beispiele? Beweise! was den Neuen immer so verlangen Nun gut, ihr habt es so gewollt. Ihr bekommt eure Beweise, auch wenn sie euch eigentlich gar nicht zustehen. Jerome Krumbein, was denkt ihr, warum er immer gleich ausflippt und schreibt? Vor unserer Reise war er immer ganz still und ruhig, aber nun, glaubt ihr nicht? Noch ein Beispiel wollt ihr? Ach hei, nun gut. Mushi und ihr unerschütterlicher Glaube an eine von Menschen erfundene Figur von Menschen. Ketzerin, ihr ja, natürlich müsst ihr das nun von mir glauben, aber ihr meint sicher, aber das andere würde auch passen, wir sind ja Katzen. Aber ich bezeichne mich lieber als nicht besonders stark gläubig. Ist doch viel netter ausgedrückt, oder nicht? Und nach dazu gibt es von Peter kein Gesetz und von Mushi keine Richtlinie, die besagt, dass und wie stark man an Gafi zu glauben hat. Der glaube ich etwas, das man niemandem vorschreiben sollte. Jeder muss diesen schließlich mit sich selbst ausmachen und vor sich selbst vertreten können. Und die Menschen führen wegen so etwas so Wichtigen, aber doch ganz und gar Persönlichem sogar Kriege. Die Menschen sind so blöde, verstehen das einfach nicht, trotz all ihrer Erfahrungen mit ihrer sogenannten Intelligenz. Gut, aber kommen wir zum Thema. Was, wir waren noch gar nicht beim Thema? Kein Wunder, Ihr unterbrecht mich ja auch immer wieder. Was? Warum ich an Wunder zu glauben scheine, auch wenn ich nicht glaube? Also wirklich, ich glaube ja, nur nicht besonders stark. Ja, und Wunder gibt es immer wieder. Die Menschen haben so, davon sogar ein Lied. Das wurde im Jahre 1970 von Katja Epstein veröffentlicht. Ja, so ist das. Selbst die Menschen haben es begriffen. Aber weiter, wie? Ich habe immer noch nicht angefangen, oh yeah. Nun gut, auf unserer Reise entdeckten wir durch Zufall, ja, oder durch ein Wunder, einen kleinen Planeten. Unser Schniefer, die Riechnase, welche immer noch unsere Raumschiffe gebaut wird, zeigte uns an, dass die Luft atembar ist und wohl auch Leben möglich sei. Also landeten wir. Warum ich noch immer nicht stark gläubig bin, obwohl es doch ein Wunder war, oh ja... Lieben Spacecats, das ist eine sehr private Angelegenheit. Auf jeden Fall untersuchten wir diesen Planeten ausgiebig. Ja, ein paar von uns begannen erst einmal zu spielen, aber dann halfen doch alle mit. Wir entschieden uns, unsere Landeposition nie wieder zu verlassen und begannen mit dem Aufbau unserer neuen und ersten Zivilisation. Es war sehr beschwerlich, da wir ja auch nebenbei noch den Planeten erkunden mussten. So fassten wir einen neuen Entschluss. Mehr Material und mehr Katzen von der Erde mussten her. Ich selbst habe ein Gerät zur Navigation im Weltall entwickelt und dank der Verstärkung unseres Mittellichtantriebes durch die Kristalle, welche es hier zuhauf gibt, war es uns nun möglich, innerhalb eines Monats die Strecke Lasagne Prime Erde zu fliegen. So begannen wir, Material und vor allem Lasagne von der Erde zu holen, aber auch Kühe und Maschinen. Ja, die Menschen sind vielleicht doch nicht ganz so dumm, wie wir anfangs dachten, aber doch dumm genug. Und was wir alles erreicht haben, seht ihr ja mit eigenen Augen. Aufzeichnungen zur Ausbildung neuer Space Cats von Samti. Fünfte Überkatze nach Peter.